Ich bin auf jeden Fall jetzt schon, also wir spielen jetzt so die Mission, also eine Mission gerade, oder ein Szenario gerade. Und mir gefällt es halt wirklich schon jetzt sehr gut. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Wir halten die Bahn jetzt an. Zack! Herzlich Willkommen zum winterresort Simulator hier beim Metalizer. Ich habe äh, glücklicherweise eine, eine kleine Vorab-Version bekommen und äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, drüber. Diese Vorabversion schauen wir uns jetzt an. Ähm, wir haben hier einmal ganz normale Aufgaben und wir haben die Karriere und bei den Aufgaben haben wir zum Beispiel die, äh, drei bahn Seilumlaufbahn und ähm, wir sollen die faszinierende Welt der Technik hier eintauchen und diese Anlage bewegen. So, also wir sollen jetzt in den Kommandoraum gehen und das Licht einschalten ähm, um das Ganze hier in Betrieb zu nehmen. Wir haben zum Glück hier einen Pfeil, wo wir hin müssen. Oh, das ist ja okay. Hier ist noch eine kleine Werkbank und so. Uh, und das ist der ganze Kristallexpress. Ich glaube, hier sehen wir halt, wo die uh, einzelnen Abstände sind. Also, wo, man die, die, wo die Fahrzeuge bzw. die Gondeln abgestellt werden. Uh, ich denke mal, das werden wir uns auch nochmal im Detail ansehen. Die Tür ist. Oh. Ich mach die Tür auf. Alles. Uh, wo haben wir denn das Licht hier? Können wir irgendwo, können wir irgendwo ranzoomen vielleicht? Signal. Warten, wir sollen etwas das Licht anschalten, ne? Wo ist das Licht hier? Anlage, ein, aus. Ah, okay. Servicebetrieb, Fahrgastbetrieb, rückwärts. Fahrtgeschwindigkeit, Langsamfahrt. Hallo? Ähm, okay. Wo ist denn das Licht? Leuchtung. Ah. Leuchtung, Einstieg. Was okay. haben wir gemacht, oder? Nee, immer noch nicht ganz. Warte mal. Wir müssen irgendwas das Licht anschalten noch. Setzen wir uns jetzt mal kurz hin hier. Ja. Hinsetzen bringt, glaube ich, gerade auch nichts. Ah, jetzt ist die Maus, <lacht> Mist, jetzt ist die Maus, äh, Ah, wir kommen jetzt hier wieder zurück in die, in die Mausansicht, verdammt. Okay, so. Ah, wir können mit dem Mausrad zoomen wir ran und raus. Fantastisch. Okay. Und beim Touchscreen können wir gerade noch nichts machen. Nee. wir haben das sich doch angemacht. Ach, das Licht hier. Oh, okay. Entschuldigung. Ein Teil der Bedienung erfolgt über den Touchscreen. Im Menü Parksystem müssen wir nun die äh, Betriebsart auf beschicken setzen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auf den Touchscreen hier. Äh, und dann... Ähm, Betriebsoption hier. Beschicken. Nothalt. Okay. Aber wir müssen jetzt hier oben zur Übersicht zurück. So. Okay. Ähm, drei Seilumlaufbahnen unterscheiden sich generell von den restlichen eine Seilumlaufbahnen wie Gondelbahn und Sesselbahn. Daher ist auch der Bahnhof hier ein wenig anders. Für dich ist der wichtigste Unterschied, dass nahezu alles im Bahnhof automatisch abläuft. Ja, nice. Da habe ich Feierabend, ne? Ja. Gut. Bahnsteiglicht. Äh, schalte die Bahnsteigbeleuchtung ein. Okay, ist an. Hatten wir schon. Äh, so. Beleuchtung am Bahnhof. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung ein. Okay. Einstiegsbeleuchtung. Zu guter Letzt schalte auch, äh, nun auch die Einstiegsbeleuchtung ein. Sehr gut. Als nächstes starten wir nun den Bahnhof. Die Weiche wird dann automatisch bewegt. Klingt gut. Mhm. eine äh, einschalten. Stelle den Schalter Steuerspannung in die Stellung ein. Ein. Antwort? Ach nee, Anwurf. Huh. Okay, Lesen muss gelernt sein. Drücke den Taster Anwurf, um alle Abschaltungen im Bahnhof zu quittieren. Ja. Jetzt können wir die Anlage bereits in Betrieb nehmen. Ja, nice. Okay. Hauptbahn anfahren. Drücke den Taster Quittieren Betrieb, um alle Abschaltungen auf der Hauptbahn zu quittieren. Hauptbahn anfahren. Drücke zu guter Letzt den Taster starten. Ab geht die wilde Fahrt. Yep. Die Kabinen fahren nun automatisch auf die Hubdrehweiche, die sie auf die Hauptbahn bringt. Du kannst dir das Beschicken ruhig kurz ansehen, bevor du mit dem Kontrollgang beginnst. Ah, da oben bewegt sich jetzt was. Ja. Schöne Animation auf jeden Fall. Gefällt mir. Äh, ich... Hab nur Angst, dass ich. Oh, ja. Seht ihr? Ich wäre sonst erschlagen worden. Also, ich, ich glaube, es gibt hier ja auch einen Sicherheitsbereich, den man vielleicht nicht unbedingt sofort betreten darf. Also, oh, hier. Und da wird das, reinge äh, da wird das reingedreht. Das ist natürlich. Ich meine, ich habe halt noch nie so eine Bahn aus der Nähe gesehen. Deswegen, also, ich sehe das das erste Mal. Und ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich auch so. also, Nein, sonst wäre es ja kein äh, Winterresort-Simulator. Gucken wir mal eben, wie es hier denn aussieht. Sie also fahren jetzt hier vorbei, die Gondeln? Noch springen können wir auch, okay? Und dann, whoop, weg sind sie. Okay, es sieht, es sieht schnell aus. Es sieht schnell aus. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Leute gehen hier mit Skiern dann rein, oder? Also mit Skiern und Snowboards, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch stehe. Schreibt gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich, bin, ich bin nicht so der Wintersportmensch, deswegen ist dieser Simulator eigentlich auch perfekt für mich. Weil, ähm, es ist ja... Wenn man einen Simulator spielt, so, dann hat man halt entweder Erfahrung, zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, dann ist man halt selber Landwirt, oder man sagt, hey, ich habe da halt voll Bock das mal ausprobieren und versucht natürlich möglichst realitätsnah das Ganze zu machen. Und ähm, von daher, ich finde es halt, halt super, dass ich halt mal sehe, wie sowas funktioniert. Also wie so ein, äh, wie so ein Winterressort eigentlich, ähm, was da eigentlich im Hintergrund alles passiert und was da alles gemacht werden muss und so. Ja, deswegen wunderbar. Äh, Lichtstationsbrücke einschalten. Schalte, das Licht in der Stationstechnik an. Okay, dann schalten wir mal. Hier ist schalten wir das Licht mal hier an. Zack. Okay. okay, hat auch funktioniert. Beginne den Kontrollgang. Begib dich äh, an die markierte Stelle und laufe die Leiter hinauf. Das machen wir doch mal direkt. Okay. So. Ah ja. Wir oben angekommen. Äh, laufe die Leiter hinauf. Ach so, das Klapptor. Alles klar, hier ist ein Klapptor. Ups, Entschuldigung. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind. Äh, ich habe es gerade leider übersprungen. Ich laufe auf den Wartungswegen zur markierten Stelle. Hinten sollen wir hin. Okay. Läuft auf Flüssig. Ich habe hier eine GTE 1070 drin. Abdeckung sollen wir öffnen hier, glaube ich. Ja. Ne? Öffne die Verkleidung des Förderers an der Abstandsregelung. Ich glaube, vorne, ne? Abdeckung öffnen. Okay. Äh, Öffne nun die beiden Verkleidungen links daneben. Also die hier und die hier. Ah ja. An dieser Stelle werden die Kabinen festgehalten, bis der gewünschte Abstand zur vorherigen Kabine erreicht wurde. Dieser Vorgang wird als Grobregelung des Abstands bezeichnet. Er wird ja auch ein bisschen wie eine Achterbahn. Also auf Achterbahn gibt es ja auch diese Laufbänder oder Laufräder. Ähm, und hier wird es halt gewartet. Und wenn halt der Abstand erreicht ist, dann geht das Rad hier vorne an oder gehen die Räder hier an und die Kabine wird weitergeschoben. Besonders beim Beschicken ist die Abstandsregelung wichtig, damit alle Kabinen in gleichmäßigen Abständen auf der Strecke verteilt werden. Damit, halt, damit nicht ein, eine, eine Gruppe irgendwie zehn Minuten warten muss und die andere Gruppe eine halbe Stunde warten muss. Macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Klapptor öffnen. Öffne das Klapptor und laufe auf das Einfahrbauwerk. Hier vorne. Wartungstor öffnen. überprüfe, ob die Kabine sanft auf das Tragseil aufsetzt. Ah, hier fängt das Tragseil an, ne? Hier vorne. So. Schöne Aussicht hier oben. Hier verlassen die Kabine die Station und schweben auf dem Tragseil der Bergstation entgegen. Nice aus. Ja. Gucken wir mal. Also hier vorne äh, hier vorne ist der Übergang jetzt. Zack. Und oh, das ging aber schnell, ey. Die Rasen aber ganz schön, da muss man aufpassen. Okay. Lass uns nun einen Blick auf die Abspannung werfen. Wo ist denn die Abspannung? Okay. Ähm. Ah. Öffne das Klapptor, um zur Abspannung zu gelangen. Erwartungstor. Hier vorne. Ah, ich glaub, kommt uns noch nicht. Für den Betrieb einer Seilbahn ist die Spannung des Seiles sehr wichtig, daher muss stets sichergestellt werden, dass die Spannkraft des Seiles hoch genug ist. Dieses Spannseil verbindet das etwa 10 Tonnen schwere Spanngewicht, das im Schacht unterhalb hängt mit der Spannscheibe, die mit dem Seil verbunden ist. Also da unten, ähm, das hier unten ist das Spanngewicht, denke ich. Da. Ja, das sieht ganz gut aus am Spanngewicht. Und ähm, ich denke mal, hier vorne wird die Spannscheibe sein. Ist das hier die Spannscheibe? Ich gehe da. Ist das hier die Spannscheibe? Hm. Ne, das muss hier vorne. Muss, das hier muss die Spannscheibe sein. Das hier. Zum Abschluss kontrollieren wir ähm, nun noch das Gegenstück zum Spanngewicht, nämlich die Spannscheibe. Okay, jetzt lernen wir sie kennen, die Spannscheibe. Die letzte Kabine befindet sich nun auf der Hubdrehweiche. Sobald sie die Hubdrehweiche wieder verlassen hat, können wir die Bahn anhalten. Okay. Wo müssen wir denn hin? Bin ich bin gerade gegen, gegen den Travo gelaufen. Ah, da unten ist Okay. Bahn abstellen. Drücke den Taster Halter, äh halt, um die Bahn anzuhalten. Da müssen wir nach unten. Ist. Okay, ich glaube hier oben, ach ist auf jeden Fall cool gemacht, ist schön gemacht, keine Frage. Also der, der Winterressort-Simulator äh, erscheint am 12.12.2019. Äh, das Ganze auf Steam, äh, Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr also gerne reinschauen. Wenn ihr Lust habt, das selber mal auszuprobieren und zu testen, dann äh, immer nur zu. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon, also wir spielen jetzt die so Mission, also eine Mission gerade, oder ein Szenario gerade, und mir gefällt es halt wirklich schon jetzt sehr gut. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Wir halten die Bahn jetzt an. Zack. Wir stellen die Bahn ab. Aber ich glaube, das war hier die... Jetzt ist es an der Zeit, die Bahn wieder für den Normalbetrieb umzustellen. Genau, so haben wir haben jetzt eben gerade... Ah! Oh, wir könnten sogar mitfahren jetzt, oder? Glaub ich glaube, ich muss hier noch arbeiten. Noch nicht Zeit für, für Pause im Winterressort. Okay, schalten wir die Bahn mal in den Normalbetrieb. Äh, drücke, die, den, drücke die, den Taster Stopp Bahnhof, um den Bahnhof abzuschalten. Stopp Bahnhof. Okay. Äh, Bahnhofsteuerung ausschalten. Schalte den äh, Schalter Spannungs... Äh, schalte den Schalter Sch Steuerspannung auf Stellung 0. Steuerspannung. Das ist, halt, das ist halt so, als wenn man die Steuer macht und dann ziemlich gespannt ist, was dabei rauskommt. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung aus. Okay, aber wir haben doch gerade alles angemacht. Warum machen wir jetzt alles wieder aus? Na gut. Ja. Jetzt müssen wir hier vorne noch was ausschalten. Parksystem und dann beschicken. Jetzt fahren wir sie wieder zurück, oder? Kann das sein? Sehr gut. Nun wird, an der, nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu musst du nichts machen. Cool. Das gefällt mir. Ich klicke auf das Telefon, um in einer anderen Station anzurufen. Hallo? Andere Station? Bitte besetzen Sie sich. Ja. Die Anlage befindet sich noch im Servicebetrieb. In dieser Betriebsart dürfen keine Gäste befördert werden. Stelle nun die Betriebsart um. Okay, wo machen wir das? hier, ne? drücke den Taster Fahrgastbetrieb, um die Servicefunktion ab. Schalte das Absperrband im Zustiegsbereich. Was geschafft. Nur noch die Bahn anfahren und schon kann der Skitag beginnen. Alter krass. Okay, wo schalten wir die Bahn an? Ups, hingesetzt hier. Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Nein. Steh auf! Es ist noch nicht Pause! Wir wollten gerade nämlich Pause machen schon. Alles klar. Ähm... Tieren des Betriebs. Und... Lasst uns den Skitag beginnen. Yay. Woo. Uhuh. Sobald der Bedienstete in der anderen Station das Anfahren bestätigt hat, geht es los. Um Kosten zu sparen, solltest du die Bahn nicht immer mit voller Fahrtgeschwindigkeit betreiben. Macht Sinn, oder? Reduziere die Fahrtgeschwindigkeit um etwa 1 Meter pro. Achso, wir sollen die auf 6 Meter. 6 Meter in der Sekunde stellen. Die Gäste werden nun an den Drehkreuzen durchgelassen. Und Jens? Hervorragend. Du kannst, äh, du hast den Kristallexpress soeben erfolgreich beschickt. Ja, nice, ey. Ah, hier stehen auch noch... Ah, hier kann man auch die Lichtstellung noch äh, bedienen. Alles klar. Mission abgeschlossen. Du hast nun gelernt, wie, den, äh, wie du den Kristall Express beschickst. Viel Spaß im winter simulator Alles klar. Du hast das Ende des Szenarios erreicht. Willst du das Spiel jetzt beenden? Ja, dann beenden wir das kurz. Also wir machen die, die Mission will ich beenden. Oh nein, er hat das ganze Spiel beendet. Verdammt.